Dein Verstand ist dein Angestellter, ja oder nein? Warum hast du ihn zu deinem Feind gemacht? Groll, Wut, Hass, das sind alles Gifte, die du trinkst und du erwartest, dass ein anderer stirbt. So funktioniert das Leben nicht. Tu etwas hiergegen. Bring das in Ordnung, bevor du die Welt betrittst. Einmal, Shankaran Pillai hatte... Ihr lacht über das Leiden von jemand, das ist nicht gut. Shankaran Pillai hatte chronische Tuberkulose. Tuberkulose, also ging er zum Arzt. Es eitete schon lange, aber es wurde zu sehr zu einem Problem, also ging er. Der Arzt nahm ein Röntgenbild auf und schaute, große Löcher in der Lunge. Er sagte, du musst sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und es ist eine kleine Operation erforderlich. Und du musst im Krankenhaus bleiben, mindestens sechs Monate. Und es wird dich 50.000 Dollar kosten. Shankaran Pillai sagte, No, no way. Nein, auf keinen Fall. 50.000 Dollar habe ich sicher nicht. Sechs Monate, auf keinen Fall. Ich kann dir 100 Dollar geben, was kannst du tun? Jetzt. Der Arzt schaute ihn an, schaute das Röntgenbild an, schaute ihn an, schaute das Röntgenbild an und sagte, nun, für 100 Dollar könnte ich das Röntgenbild für dich nachbessern. Es ist möglich, dass du deinem System körperlichen Schaden zugefügt hast, ein Leiden, aufgrund deiner Denkmuster, sehr wohl möglich, weil du ein Psychosoma bist, was immer im Geist geschieht, geschieht unweigerlich im Körper. Aber wenn sich der Schaden erstmal im Körper manifestiert, physisch, könnte der Versuch, ihn wegzudenken, nur Wunschdenken sein? Ich sage nicht, dass es überhaupt nicht möglich ist, aber schließlich hat man nur ein Leben, man geht kein solches Risiko ein. Ja, du möchtest es auch mit deinem Denkprozess unterstützen, aber nein, ich werde mich einfach hinsetzen und es wegdenken. Du denkst dich vielleicht selbst weg, weißt du. Also versuche solche Dinge nicht. Krankheit oder keine Krankheit, Leiden oder kein Leiden, du hast kein Recht, deinen Verstand durcheinander zu bringen. Du hast kein Recht, dieses Wesen zu quälen. Ob du ein Leiden bekommst oder ob du kein Leiden bekommst, ist die nächste Sache. Aber du hast einfach kein Recht, dieses Wesen zu quälen. Denn es ist in gewisser Weise... Ein hilfloses Wesen. Schaut, wenn ich jetzt mit einem heißen Eisen hinter euch herlaufe, werdet ihr versuchen zu entkommen. Ihr werdet um Hilfe rufen. Ihr könnt all diese Dinge tun. Aber angenommen, ihr nehmt ein heißes Eisen und fangt an, es auf diesen zu legen, wo wird dieser hinlaufen? Selbst wenn du ein Kind bist, hast du noch immer etwas Abwehr, ja? Selbst ein fünf, sechs Jahre altes Kind hat eine gewisse Abwehr, nicht wahr? Aber dieser hier, keine Verteidigung. Welchen Unsinn du mit diesem hier auch immer machst, er muss einfach durchgehen. Kein Entkommen. Das ist so, als ob man einen Fötus quält, der in einem gefangen ist, und jetzt fängst du an, ihn zu stoßen. Es ist genau so, ja? Die grausamste Form der Folter. Die grausamste, die man tun kann, ist die Selbstfolter. Weil? Ein total hilfloses Wesen. Alle anderen, wie hilflos sie auch sind, haben eine gewisse Verteidigung, nicht wahr? Ja? Der schwächste Mensch kann dich erstechen, wenn du fest schläfst. Ja oder nein? Es ist passiert, nicht wahr? Jemand ist schwach, du stößt ihn weiter, und eines Tages, als du schliefst, kamen sie und stießen dich. Sie können etwas tun. Sogar eine sehr schwache Person, sogar ein Kind, kann dir etwas antun. Aber dieser hier, völlig hilflos. Du hast also kein Recht, diesen zu quälen, egal ob du ein Leiden hast oder nicht. Wenn du schon ein Leiden bekommen hast, wenn du schon so weit gegangen bist, dass du dem System Schaden zufügst, ist es besser, dass ihm in jeder Hinsicht geholfen wird. Ja, du musst definitiv mit deinem Unsinn aufhören. Aber... Wenn das System Medizin benötigt, Chirurgie, dieses, jenes, was auch immer nötig ist, muss es getan werden. Versuchen, es einfach wegzudenken, weil du es durch deinen Verstand eingebracht hast. Glaube nicht, dass du es durch deinen Verstand wegnehmen kannst. Möglich, ich sage nicht grundsätzlich nein. Ich kann nicht sagen, dass es hundertprozentig nein ist. Es ist möglich. Aber versuche solche Dinge nicht, weil... Du Dich vielleicht wegdenkst. Wenn einmal ein bestimmter Punkt überschritten ist, dann kann Dir niemand mehr helfen, nicht wahr? Ja? Sogar die Ärzte geben an einem bestimmten Punkt auf, oder nicht? Die einzigen Menschen, die Dich nicht aufgeben, sind die Versicherungen. Alle anderen geben Dich irgendwann auf. Die einzigen Menschen, die Dich nicht aufgeben wollen, sind die Versicherungen, weil Du weißt schon. Also, deinen Verstand lebensfreundlich zu halten, ist definitiv deine Sache. Dein Verstand sollte freundlich zu diesem Leben sein, ist es nicht so? Sollte für dieses Leben arbeiten. Schließlich ist dein Verstand dein Angestellter. Ja oder nein? Warum hast du ihn zu deinem Feind gemacht? Wenn du nicht weißt, wie man mit den Leuten umgeht, die für dich arbeiten, werden sie zu deinen Feinden. Lass hier keine Missverständnisse aufkommen. Habe keine Zweifel daran, es passiert, nicht wahr? Hm? Wenn du nicht richtig mit deinen eigenen Kindern umgehst, werden sie zu deinen Feinden werden. Nein? Hast du irgendwelche Zweifel? Nein, nicht mein Sohn, er wird das nicht tun. Hab keine Zweifel, er wird das tun. Wenn du nicht richtig mit ihm umgehst, wird er zu deinem Feind werden, ja oder nein? Ja oder nein? So ist das Leben. Nun, warum ist es so, dass euer Verstand... Ein so mächtiges, schönes, wunderbares Ding zu eurem Feind geworden ist. Das ist etwas, das wir untersuchen müssen, ob du eine Krankheit hast oder auf dem Weg dorthin bist. Wie es auch immer ist, es ist an der Zeit, dass du es untersuchst. Ist es nicht so? Hm? Du solltest keine Zeit verstreichen lassen, denn Krankheiten hineinzudenken und Krankheiten herauszudenken macht keinen Spaß. Es wird Leben kosten. Wenn du einmal eine Störung hast, wird es zu einer Vollzeitbeschäftigung. Du wirst keinen anderen Luxus haben, zu sitzen und spirituellen Reden wie diesen zuzuhören. Es wird dir alles nehmen. Du wirst in einer Krankenhauswarteschlange sitzen. Ja oder nein? Das ist kein Spaß. Ja? Das ist kein Spaß. Bis du dort ankommst, realisierst du nicht, wie schlimm es ist. Jeder, wie gesund du auch sein magst, mach einmal im Monat einen Rundgang durch ein größeres Krankenhaus in deiner Stadt. Du musst. Wirklich. Du musst hingehen und nachsehen. Nicht aus einem perversen Vergnügen heraus, sondern du musst sehen, was mit Menschen passieren kann. Nur kleine Dinge, die falsch sind, das ist alles. Sie haben kein großes Verbrechen begangen. Sie haben nur jeden Tag ein wenig Säure in ihrem Magen erzeugt. Sieh, wohin es sie gebracht hat. Wenn du alles richtig machst, kann die verdammte Zecke trotzdem in dich eindringen und Probleme verursachen, wer weiß. Ja? Du hast alles richtig gemacht, es ist egal. Du bist in ein Flugzeug gestiegen, du denkst, sie sind alle Menschen, aber die Schweinegrippe hat dich erwischt. Jemand ist dort ein Schwein, du weißt es nicht. Wenn du alles richtig machst, gibt es immer noch Millionen Probleme, ist es nicht so? Ja? Die Natur des Lebens ist so. Selbst wenn man Milch trinkt, könnte man sich vergiften. Aber wenn man davon spricht, Gift zu trinken und gut zu leben, alles Gute. Das ist alles, was ich sagen kann. Ist es nicht so? Wenn du gutes Essen isst, kann es sich in deinem Magen in Gift verwandeln. Das ist möglich. Wenn du die besten Sachen isst, können sie sich in Gift verwandeln. Du willst Gift essen und gut leben? Ich kann dir nur Glück wünschen. Denn anders geht es für einen solchen Menschen nicht, nicht wahr? Du wühlst Gift auf und hoffst, gut zu leben. Oh, du brauchst viel Glück. Wir müssen den ganzen Sternenteppich für dich in eine gerade Linie bringen. Alle Sterne in einer Linie für dich, sonst funktioniert das Leben nicht für dich, es wird dich erwischen. Also, bitte halte deinen Verstand in Zaum. Er sollte für dich arbeiten. Er sollte schöne Dinge für dich tun, nicht hässliche Dinge. Warum macht dein Verstand hässliche Dinge? Und Jetzt, ich kann sie nicht ausstehen, ich kann sie nicht ausstehen. Wenn ich Groll entwickle, Groll, Wut, Hass, das sind alles Gifte, die du trinkst, und du erwartest, dass jemand anderes stirbt. So funktioniert das Leben nicht. Wenn du das Gift trinkst, stirbst nur du, nicht jemand anderes. Ich hasse sie, ich will ihren Tod, ich will ihren Tod. Nur du stirbst, nicht sie. Oder nicht? Du trinkst Gift und erwartest, dass jemand anderes stirbt. So funktioniert das nicht. Also, du musst dir das klar machen. Wenn dein Verstand gegen dich arbeitet, ist das Erste und Wichtigste, das du tust, eine Pause von jeder verdammten Sache zu machen, die du tust, egal was du tust, verstehst du? Deine Arbeit, deine Familie, dein Unsinn, mach eine Pause von allem. Geh an einen geeigneten Ort. Wenn du willst, kannst du hierher kommen oder nach Indien gehen oder woanders hingehen, wo immer es für dich funktioniert. Tu was für diesen hier. Bring diesen in Ordnung, bevor du die Welt betrittst, nicht wahr? Also setz dich an einen Ort und schau, was du für diesen tun kannst. Denn sobald du in dieser Welt lebst, musst du entweder dir selbst etwas Gutes tun, oder du musst zehn Menschen um dich herum etwas Gutes tun. Entweder musst du dich wirklich fröhlich und lebendig halten, du kümmerst dich um niemanden, es spielt keine Rolle, zumindest bist du glücklich, wir sind okay. Oder du tust etwas Nettes für jemand um dich herum, du bist okay. Jeder, der weder sich selbst noch jemand in seiner Umgebung Gutes tut, hat wirklich kein Recht, sich als Mensch zu bezeichnen, oder? So viel Intelligenz und Bewusstsein hat die Natur in dich gesteckt, ist es nicht so? Ja. Vielleicht kannst du keine große Handlung in der Welt vollbringen. Das macht nichts. Gehe wenigstens sanft auf diesem Planeten, so viel kannst du doch tun, oder? Ja. Vielleicht kannst du nicht hinausgehen und der ganzen Welt dienen, das macht nichts. Laufe wenigstens freudig. Wenn du fröhlich auf diesem Planeten gehst, siehst du plötzlich, dass die ganze Welt schön aussieht. Wenn die ganze Welt erstmal schön aussieht, wirst du auf natürliche Weise einen Blick, einen liebevollen Blick auf alles werfen. Das ist ein natürlicher Prozess. Ist es so? Wenn du hier durchgehst, sehr freudig. Was auch immer du ansiehst, sieht wunderschön aus. Sobald für dich alles schön aussieht, wirfst du auf natürliche Weise einen sehr liebevollen Blick auf alles, was du siehst. Du bist ein gesegnetes Wesen, das ist alles, was es braucht. Und wenn du nicht so bist, ist es dann nicht an der Zeit, dass du dir eine Auszeit nimmst und an dir selbst arbeitest? Nein, nein, ich mache etwas Wichtiges. Du machst nichts Wichtiges. Denn in allem, was du tust, wer du bist, wird Ausdruck finden. Oder nicht? Hm? Nicht deine dummen, guten Absichten, die zum Ausdruck kommen werden. Wer du bist, wird seinen Ausdruck finden in allem, was du tust. Wenn du Gift in deinem Kopf hast, wirst du mit guten Absichten Gift in die Welt initiieren. Das ist es, was passiert in der Welt. Dieser Welt wird mehr Schaden mit guten Absichten zugefügt als mit schlechten Absichten, ist es nicht so? 1934 hielt Hitler, Adolf Hitler, eine Rede in Hamburg und sagte, ich tue die Pflicht meiner Vorväter als man ihn fragte, warum er die Leute zusammentreibt und ins Gas schickt. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass ich glaube, dass er nicht gelogen hat. Er glaubt daran. Das ist das Allergefährlichste. Er ist kein Lügner. Er glaubt daran, was er tut. Das ist es, was den Mann ermächtigt. Innerhalb kurzer Zeit, die Art und Weise, wie er die ganze Nation organisierte und jeden Glauben ließ, an was auch immer er glaubt, ist keine einfache Organisation. Eine phänomenale Organisation, ist das nicht so? Weil der Mann zu 100 glaubt, und er glaubt, er tut das Beste, was in der Welt getan werden kann. Also, deine guten Absichten werden die Welt nicht retten. So wie du bist und wie du bist, wird sich nur dann ändern, wenn du atmen, gehen, liegen und dich hinsetzen kannst, in freudiger Art und Weise. Wenn du diese eine Sache nicht tun kannst, wird alles andere nur Gift sein, was immer du auch tust. Nur wenn du dich in dir selbst wohlfühlst, fühlst du dich wohl bei allem um dich herum. Nur wenn du dich bei allem um dich herum wohlfühlst, bewegst du dich mit einem gewissen Sinn und Wert für das Leben um dich herum. Sonst ist es egal, wie viel Moral du in dir trägst, wie viele Schriften du dir merken kannst, du wirst Wege finden, die grausamsten Dinge zu tun. Also das erste und wichtigste Anliegen, die erste und grundlegendste Verantwortung für einen Menschen ist, wie er hier sitzt. Sitzt du hier fröhlich? Sitzt du hier mit etwas Elend, das in deinem Kopf hergestellt wird? Das ist das Wichtigste, worum du dich kümmern musst. Erst danach alles andere. Denn sonst funktioniert nichts wirklich. Bitte schau hin. Wann immer du dich sehr unglücklich fühlst, kommt immer der Gedanke, dass du dein Leben beenden willst. Man handelt nicht danach, aber der Gedanke kommt, nicht wahr? Ja oder nein? Versuche das, 24 Stunden im Elend zu verbleiben. Du unterhältst dich selbst immer mit einem Fernseher oder einem Buch oder einem Freund oder so. Tu das nicht. Verbleibe 24 Stunden einfach im Elend. Innerhalb von 24 Stunden wirst du ernsthafte Gedanken bekommen, dass du dein Leben beenden willst, ganz sicher. Denn niemand kann Elend mehr als ein paar Minuten lang ertragen. Nach mehr als ein paar Minuten braucht man eine Ablenkung, sonst wird man verrückt werden, nicht wahr? Elend zu verstehen funktioniert nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie man das Leben führt. Was auch immer deine Lebenssituation sein mag, was auch immer, sage ich. Was auch immer mit deinem Leben geschehen mag, vielleicht hast du, als du zum Satsang kamst, alles in dein Auto gepackt und bist gekommen und du hast kein Haus, zu dem du zurückgehen kannst. Vielleicht, wenn du aus Michigan gekommen bist. <lacht> Du nicht, okay, du nicht. Vielleicht etwas anderes. Es mag viele Dinge im Leben geben. Was auch immer es sein mag, es geht dir besser als bei deiner Geburt, nicht wahr? Du kamst mit nichts. Zumindest hast du jetzt etwas. Du bist auf der Profitseite. Sieh dir die Schönheit des Lebens an. Du kamst mit absolut nichts. Was auch immer passieren mag, du bist immer noch im Gewinn, nicht im Verlust. Also kannst du dich nicht beklagen. Hm? Ist das nicht so? Also, versuche nicht, deine Krankheit wegzudenken. Denke dein Elend weg. Hm? Wenn du dein Elend wegdenkst, Krankheit oder keine Krankheit, wir werden sehen.